Hallo, ich bin der Markus und ich werde jetzt einen Rundgang auf der West machen und schauen was ähm, andere Städte so die was mit Computerspielen zu tun haben, so sagen.